Mathewissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet, Division von Potenzen mit gleichen Basen. Ihnen liegt folgende Aufgabe vor. Bei der Division von Potenzen, welche die gleichen Basen haben, werden die Exponenten voneinander subtrahiert. Das Ergebnis der Aufgabe lautet, 8 hoch 2. Das war ein kurzer Einblick in das Thema die Division von Potenzen mit gleichen Basen. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.